Ja, heute Nachmittag habe ich ganz kurz über Möglichkeiten gesprochen, wie man Seminare online gestalten kann. Und dabei kam unter anderem zur Sprache, dass ich Google Forms und Microsoft Forms benutzen würde, um Aufgaben zu generieren. Und da man in den verschiedenen, in der einen oder anderen Umgebung vielleicht auch auf Microsoft Teams als Konferenzsoftware zuläuft, dachte ich mir, stelle ich doch aus der Office 365 Suite ähm, Microsoft Forms vor, mit dem man, mit, äh, das ist ein Tool, mit dem man sehr schön Aufgaben erstellen kann und Ergebnisse einsammeln kann, ohne dass es Sch äh, Schwierigkeiten gibt. Also Office 365 ist eine Umgebung, die es erlaubt, komplette Klassenräume und komplette ähm, Studierendenverwaltungen und Seminarräume ähm, mittel- und langfristig in einem Tool zusammenzufassen. Und deswegen gebe ich mal so einen ganz kurzen Überblick. Also das ist hier meine Microsoft ähm, Office 365 Oberfläche. Es ist dabei OneDrive, dann alle Office Anwendungen, also Word, Excel, PowerPoint, OneNote, also als das zentrale, als die äh, zentrale Notizbuch App, ein SharePoint, ähm, Microsoft Teams, das ich schon angesprochen hatte. Hier ist es so, dass ich hier einen Klassenraum angelegt habe, äh, mit dem man, in dem man Kursmaterialien hochladen kann, Kursnotizbücher einrichten kann und so weiter und so was mit einer ähm, wirklich großen Anzahl an unterschiedlichen Möglichkeiten. Und aus diesem Klassenraum heraus kann ich ohne Probleme sofort einen Videokonferenz starten. Und da reden wir dann auch nicht über Begrenzungen mit 25 oder 5 Teilnehmern, sondern es ist problemlos möglich, jetzt bis 50, 75, 60, 80, 100 Teilnehmer in einer Konferenz zu schalten. Ähm, aus diesem Tool heraus. Das nächste, Microsoft Sway, ein sehr, sehr, sehr schönes Tool, um ähm, bestimmte ähm, Anwendungen und Präsentationsformen auszuprobieren, die über PowerPoint hinausgehen. Also geht es von Fotokollagen, also Portfolioleistungen, die Erstellung von Newslettern über Präsentationen von do it self projekten als Beispielen oder Blogs. Ja, und das heißt, man legt hier so ein Tool an und wird dann äh, mehr oder weniger in eine Design-Oberfläche hineingebracht, mit der man sehr, sehr einfach tolle Präsentationen bauen kann. Ähm, für Schulen wie gemacht, warum soll man es auch nicht an Hochschulen benutzen? Dann zum Schluss. Wenn man diese Präsentationsform bewerten will, natürlich ein komplettes Kursbuch, äh, mit dem Bewertungen dokumentiert werden können und so weiter und so fort. Ich weiß aus datenschutzrechtlichen Gründen, im Moment ist es in, vor allen Dingen an Hochschulen höchst umstritten. Äh, nichtsdestotrotz möchte ich es zeigen, denn äh, man hätte hier tatsächlich eine Umgebung, mit der man mittel- und langfristig tatsächlich äh, alles, was den Lehrkontext betrifft, digital in einer Umgebung zusammenfassen kann. Ähm, und da wir in den Geisteswissenschaften sowieso größtenteils auf Produkte aus dem Office-Bereich setzen, ist es aus meiner Sicht ein, eine tolle Umgebung, mit der man arbeiten kann. Ja, weswegen ich aber eigentlich da bin, ist Microsoft Forms. Microsoft Forms sind Online-Formulare, mit denen man arbeiten kann. Hier vielleicht ganz kurz mal eine, eine Auswahl ähm, an Möglichkeiten, die man erstellen kann, aber mir wird es jetzt äh, um die tatsächlich um die Erstellung eines Formulars gehen. Ähm, und ich hatte das einfach vorhin als Aufgabe 1 äh, benannt. Ähm, und dann hatte gesagt, bitte beschreiben Sie das Bild. Sie erinnern Sie sich vielleicht noch an die, äh, ähm, an den, äh, an die Folge hier der digitalen Lehre, in der ich das Whiteboard vorgestellt habe, also die Mavis tafel Dann war das genauso ein Fall. Und jetzt kann ich hier eine unterschiedliche Formen an ähm, möglichen Fragen ähm, ergänzen. Aber ich kann vor allen Dingen hier erstmal ein Bild ähm, äh, äh, anhängen. Und ich hatte da gewählt, die... Oh, war das aus? In den Downloads. Ähm oh, Desktop hier. dieses Das Bild hatte ich gewählt. Ja. Und ähm, okay, probieren wir es nochmal. Mal schauen. Durchaus möglich, dass im Moment die Leitung nicht so ideal ist. Gut, dann ignorieren wir das mal. Ähm, und dann können Sie auch weitere Fragen ähm, oder äh, dazu äh, setzen, ja. Also, dass man hier zum Beispiel erstmal, wir löschen das mal weg, das dauert mir zu lang. Äh, Ah, wir gehen mal ganz zurück. Ähm und löschen dieses, diesen Versuch. Fangen wir mal mit einem neuen Formular an. Und gehen wir hier mit dem äh, Titel rein. Also das wäre meinetwegen im Seminar Test 2. Ähm dieses... Formular nutze ich in den nächsten Wochen den nächsten Wochen um Ihnen eine Studienumgebung zu bieten, die Ihnen die Kontrolle ihrer Lernfortschritte erlaubt. So, fügen eine neue Frage hinzu und zwar zum Beispiel einen Text ähm, und das wird sein, bitte beschreiben Sie das Bild, fügen das Foto nochmal hinzu, wir probieren es mal, äh, können ja auch ein Video einbetten, ähm, wir testen es mal. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Das wäre für den Vorführeffekt sehr, sehr traurig. Gestatten eine lange Antwort und die soll natürlich erforderlich sein. Und dann, wenn wir ähm, das Ganze haben, brauchen wir natürlich auch Ihr Name. Ähm, das kann eine, kann eine kurze Antwort sein. Und hier würde ich vorschlagen, dass man äh, eine Lösung findet, um mit den Studierenden alias zu Adressen auszutauschen. So, jetzt geben wir dem Ganzen noch ein schönes Design. Sagen wir mal, können wir auch eigene Bilder einblenden. Das würde ich jetzt eigentlich gar nicht machen wollen. Wir machen es einfach mal schön blau. Um, und dann gehen, wir auf den, dann gehen wir auf das Teilen. Das Interessante ist jetzt, idealerweise soll jeder mit dem Link antworten können. Ähm, obwohl wir in Matrix, was ich gleich zeigen werde, in Matrix die Option hätten, auch nur mit der Organisation ...zu arbeiten, denn das wären dann ähm, Studierende von der TU Dresden, die äh, auf diese Frage antworten können. So. Das Ganze ist jetzt so, dass Sie auch einen QR-Code einbetten können und eine E-Mail-Adresse. Eine e wir machen das mal mit dem QR-Code, kopieren das Bild und jetzt zeige ich Ihnen mal ganz kurz hier im Kanal, wie das hier aussehen würde. Ja, das ist Ihre Aufgabe für die nächste Woche. Et voilà. Aber in der Regel werden Sie mit einem Link arbeiten. Und den kopieren wir jetzt mal hier direkt ins Feld. Ähm, es geht auch äh, noch auf einem anderen Wege, nämlich indem Sie die aktuelle Aufgabe für die Woche, das ist hoffentlich funktioniert das jetzt, in einem Custom Widget unterbringen. Das zeige ich Ihnen auch gleich. Wir fangen vielleicht mal an mit der ersten Variante an. Ja, also sagen wir so vor, füllt das Formular aus. Das Ganze sieht dann so aus. Das ist meine Aufgabe, man kann sich vorlesen lassen. Es ist ein wunderschönes, eine wunderschöne, wunderschöne Aufnahme. Aufnahme ähm, einer Blume. Ich kann sogar einen kleinen Käfer entdecken. Erinnert mich an den Frühling Frühling und Sommer, den ich mit großer Wahrscheinlichkeit drinnen verbringen werde muss stay at home Corona Virus so okay jetzt ist entscheidend sie müssen natürlich eine Möglichkeit finden dass sie anonym das anonyme posting ermöglichen können wenn sie das möchten sie können hier aber auch mit klarnamen arbeiten wie gesagt wir haben hier keine wir geben hier keine personenbezogenen daten aus die bewertungen selbst in den formularen nehmen sie nicht dort vor und wir nutzen auch nicht die Kursbücher von Microsoft ähm, Office, sodass es an und für sich egal ist. Ja, also mein Name ist jetzt Alexander Lasch und ich sende das Ganze jetzt ab. Vielen Dank, das war meine Antwort. Ähm, und bei mir auf der Gegenseite sieht das Ganze dann so aus. Ich bekomme dann eine Antwort. Moment, ich muss das kurz laden in der Hoffnung, genau, eine Antwort. Ähm, jetzt ist dies natürlich nicht so ideal. Ja. Das heißt, jetzt müsste man sich das hier kopieren, ist natürlich Quatsch. Wir nehmen das Ganze in Excel und zwar in einer äh, vorgefertigt, dafür vorgefertigten Tabelle. Im Moment, das muss ich jetzt kurz ähm, zurechtziehen, Bearbeitung aktivieren. Ähm, und dann ist es so, dass Sie hier die ID haben. Die Startzeit, das heißt, Sie können auch überprüfen, wann Aufgaben eingegangen sind. Das lässt sich auch nicht manipulieren. Ähm, wann die Aufgabe fertiggestellt worden ist. Ähm, Sie sehen also auch die Bearbeitungszeit. Es sei denn, es schreibt jemand mit Texteditor vor. Und dann bekommen Sie dazu die passende Antwort. Das soll heißen, das ist ein großartiges Tool, mit dem Sie digital Antworten auf Ihre Aufgaben einsammeln können. Und dann jederzeit ähm, auch das Formular erweitern können. Sie können jetzt natürlich auch dahin gehen und sagen, ich lösche diese Aufgabe oder ich erweitere das Formular. Das ist natürlich eine, eine Möglichkeit, das wird dann in, derselben, in demselben Excel-File gespeichert und funktioniert meiner Erfahrung nach vollkommen reibungslos. Und wie Sie sehen, können Sie es auf unterschiedliche Art und Weise in die, die Matrix-Räume ähm, äh, einbetten und dann in der Lehre tatsächlich benutzen. Das wäre eine Möglichkeit, mit der man eine bestimmte Aufgabenstellung platziert. Und dann ähm, die Studierenden ähm, ins Selbststudium gehen lässt, die Aufgabe bearbeiten lässt. Während man dann hier, zeige ich auch gleich, ähm, zum Beispiel mit einem, in dem äh, Wochenslot, in, in dem das Seminar stattfindet, dann tatsächlich hier eine Videokonferenz ähm, einbaut und startet und diese dann durch die Studierenden benutzen lässt. Ja, um sie auszutauschen, aber auch der Chat. Äh, funktioniert reibungslos und man kann hier natürlich auch Fragen zu den Aufgabenstellungen präsentieren. Also Sie sehen, wenn Sie ein bisschen flexibel sind in der Art und Weise, wie Sie die Räume gestalten können, dann ist es so, dass Sie sehr einfach mit diesen Tools arbeiten können und Microsoft Forms ist eines dieser Tools, das ich hier unbedingt empfehlen würde, um Aufgaben anzulegen. Es gab aber jetzt noch eine andere Form, das zeige ich Ihnen auch. Um, das sind die Quizzes, ja, also Sie können einen Quiz anlegen um, und das ist auch für die Selbstkontrolle gar nicht mal so schlecht, das heißt, um, uh, Quiz Blumen, um, Sie beantworten hier im folgenden um, drei, eine Frage zu einem, Moment, Quiz Konkreter, wir wollen ja mal ein bisschen, wir wollen es ja geheimnisvoll machen, zu einer, ähm, zu einem Konkretum. Entscheiden Sie sich. So, jetzt fügen wir eine Frage hinzu und zwar eine Auswahl. Wir nehmen ein Bild dazu, das kennen wir bereits. Ja, wir laden das hoch. Und ähm, ja, was sehen Sie? Bär Baum oder Blume? Und das ist freilich die richtige Antwort. Und die Aufgabe soll drei Punkte bringen. Ja, es, ist, sind, ja, es sind keine Antworten, mehrere Antworten sind nicht richtig. Ähm, obwohl wir können eigentlich noch sagen: okay, es ist ein Käfer. Ja, für die, für die Leute, die wir ärgern wollen. Ja, mehrere Antworten sind richtig. Das ist auch eine richtige Antwort. Sie ist erforderlich. Und dann gehen wir noch an das äh, Name ohne Punkte. Halt, Moment. Ja. Äh, Schauen wir hier nochmal, dass wir jetzt richtig lagen. Okay, neue Frage dazufügen. Ähm, und zwar hätten wir gern ein, äh, brauchen wir nicht einen, einen Abschnitt, nein, aber... Moment. Äh, fügen wir einen Namen dazu. Ja, Name. Entschuldigung, und ergänzen noch, bitte füge mir doch noch einen Datei-Upload dazu, ja, ähm, wo Sie dann zum Beispiel eigene Bilder hochladen können. Das streiche ich jetzt aber mal, dass es für, die, für das Vorführen jetzt einfach ähm, zu komplex ist, ja. Also das heißt, das löschen wir hier und Sie sehen, man kann ja auch mit eigenen, Dateigrößen und so weiter arbeiten. Okay, wunderbar. Jetzt teilen wir das Ganze. Jeder, der den Link hat, soll das Ganze sehen. Wir kopieren die, den Link und fügen ihn nochmal hier, wie zu sehen, wie vorhin zu sehen, in einem Widget ein. Da das Ganze so schön funktionierte, nehmen wir das nochmal. Also auch hier wird wieder der QR-Code und der der link ganz normal funktionieren so jetzt füllen wir das formular aus so jetzt wird mir die, mir die frage gestellt was sehen sie auf die frage gibt es drei punkte ich sehe freilich eine blume und mein name ist alexander lasch so sende das ganze ab möchte jetzt aber noch eine weitere antwort einsenden und jetzt sehe ich natürlich blume und käfer und mein Name ist Alexander Lasch. So, sende ich das Ganze ab. Und gehe jetzt mal auf Microsoft Forms zurück. Ähm, schließe das Ganze. Zwei Antworten sind da. Ähm, Sie sehen hier eine schöne Ergebniskrafik. Ja, also wie viele Leute sehen den Käfer ähm, und wie viele sehen ihn nicht. Interessant ist aber hier auch wieder der, äh, ähm, der Zugriff, auf die Excel-Tabelle. Moment, das muss ich jetzt mal ein bisschen kleiner machen, ja, und, um halt, ich denke, ich lasse es jetzt mal so, ja, so kann man das auch gut sehen, ähm, das heißt, dass hier in dem E-Mail-Formular die anderen Fragen mit inbegriffen sind, äh, und tatsächlich, leider ist es so, dass ich mit meiner ersten Antwort daneben lag, mit null Punkten, denn ich hätte auch den Käfer sehen müssen und habe nur die Blume gesehen. Auch hier sehen Sie das Abgabedatum, äh, das Anfangsdatum und das Abgabedatum. Also es ist ein sehr, sehr schönes Tool, um damit zu arbeiten. Gut, ähm, ich hoffe, dass ähm, das jetzt erstmal äh, eine, eine Möglichkeit war, um Ihnen zu illustrieren, mit was man bei Microsoft äh, in der Office-Umgebung äh, arbeiten kann. Das Ganze gibt es natürlich auch in den Education-Paketen und man müsste überlegen, ähm, wie man das Ganze in die Hochschullehre integriert. Es gibt einzelne Schulen, die das tatsächlich schon flächendeckend eingeführt haben und damit tolle Erfahrungen gemacht haben. Hier gibt es auch ähm, Tutorials und Ratschläge auf Twitter und YouTube. Das muss ich jetzt Ihnen gar nicht sagen. Ich denke, der Funktionsumfang spricht für sich. Welche Funktion man dafür jetzt tatsächlich für sich einsetzt, ähm, das sei mal ganz dahingestellt. Aber ich denke schon alleine mit der Formulierung von Aufgaben, leichten Einsammeln von ähm, Aufgabenbearbeitung, ähm, sollte das eigentlich für die Lehre nicht sehr viel Mühe kosten, sich, dazu, sich dafür zu überwinden, mit diesem Tool zu arbeiten. Ja, in diesem Sinne, einen schönen Abend und das war es für mich auch für heute. Ähm, ob ich mich morgen mit einem neuen Video melde, weiß ich jetzt noch nicht. Es kommt ganz darauf an, welche Fragen jetzt in den nächsten Stunden noch aktuell werden. Es könnte sein, dass ich mich ähm, deswegen dann bei dem, in dem nächsten Video zum Beispiel um die Vorlesungen kümmern kann oder Ihnen auch mal die spezifische Struktur von Matrix genauer vorstelle. Es gibt nämlich einen sehr, sehr schönen Best-Practice-Fall des Schreibzentrums ähm, an der TU, die mit Räumen, Communities und so weiter eine sehr schöne Struktur aufgebaut haben, die ich gern mal Ihnen vorstellen möchte, und zwar möglicherweise im direkten Gespräch mit einer der Mitarbeiterinnen des Schreibzentrums. In diesem Sinne einen schönen Abend und auf bald.